Strategie. Was soll das sein? Wieso brauche ich das? Wieso ist es wichtig, eine Strategie fürs Marketing zu haben? Und nicht nur fürs Marketing, sondern generell für Ihre Firma. Das jetzt im Video. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis dahin. Meistens sieht das Marketing im Handwerk so aus, dass Sie zwar ein Ziel haben, aber keinen Plan. Das heißt, Ziel kann sein, Sie brauchen neue Bewerber, haben aber keinen Plan, wie Sie dahin kommen. Sie schalten mal eine Stellenanzeige, erhalten keine Bewerbung, also schlussfolgern Sie daraus, Marketing hat für Sie gar keinen Sinn, funktioniert nicht. Zudem kommt, dass es dann sehr unwirtschaftlich ist. Wenn Sie keine Bewerber bekommen, durch zum Beispiel Stellenanzeige, die im Schnitt 450 Euro kostet, im Jahr gesehen, wenn Sie monatlich schalten, über 5000 Euro und dadurch keine einzige Bewerbung erhalten, ist für Sie natürlich Marketing schlichtweg unwirtschaftlich. Und es kostet Sie viel zu viel Aufwand. Wer macht die Stellenanzeige? Wer guckt drüber? Wer entscheidet, dass sie gut ist? Wer kümmert sich darum, dass sie passend geschaltet wird? Es kostet sie Zeit, Nerven und Geld. Und am Ende des Tages bringt es nichts. Das ist so das, was ich von den meisten Handwerksbetrieben mitnehme. Und dann sage ich immer, okay, habt ihr denn eine Strategie? Habt ihr einen Plan? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen einfach nur Bewerber. Gut, das ist ein Ziel. Also brauchen wir dafür eine Strategie, denn eine Strategie beantwortet immer, was zu tun ist. Was sind Stufen der Strategie und wie kommen Sie zu Ihrer individuellen Strategie, damit es erfolgreich ist? Nächste Mal mit der Bewerbersuche. Sie brauchen einen Sollzustand. Das ist relativ einfach. Der Sollzustand kann sein, wie Sie Ihr Unternehmen präsentieren möchten, was Sie eben Kunden anbieten möchten. Kann aber auch der Sollzustand sein, wir brauchen Bewerber. Wie kommen wir da nun hin? durch Erfolgsfaktoren. Das heißt, was müssen wir dafür tun, damit wir zum Sollzustand kommen? Was müssen wir tun, um Bewerber zu erhalten? Was müssen wir tun, um Traumkunden zu erhalten? Und diese Erfolgsfaktoren werden gespeist von Schlüsselaktivitäten. Das heißt, es gibt Faktoren, die in Kraft treten, wenn wir gewisse Dinge tun. Was müssen wir tun, damit die Erfolgsfaktoren eintreten? Was müssen wir gezielt tun, damit wir Bewerber erhalten und was müssen wir gezielt tun, um Traumkunden zu gewinnen? Das Ganze basiert immer auf ein Wenn-Dann. Das heißt, wenn Schlüsselaktivitäten gesetzt sind und gut gesetzt sind, dann erreichen wir Erfolgsfaktoren und wenn Erfolgsfaktoren eintreten, dann erreichen wir unseren Sollzustand. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir wollen Kunden gewinnen. Der Zustand soll sein, wir als Firma haben uns so positioniert, einfache, sichere Wohnraummodernisierung. Wir wollen es dem Kunden so einfach wie möglich machen. So sicher wie möglich. Okay, was müssen wir dafür tun, damit wir dieses Ziel erreichen? Es wäre gut, wenn wir einen persönlichen Ansprechpartner haben, um einfach immer erreichbar zu sein. Es ist einfach einfach für den Kunden. Wir machen alles aus einer Hand. Es ist sicher, er muss sich um nichts selber kümmern, um kein Gewerk, sondern alles läuft am Schnürchen. Und wir bieten dem Kunden noch einen Festpreis. Es ist also wirklich rundum einfach und sicher. Wie erreichen wir diese Volks Erfolgsfaktoren? Die Schlüsselaktivitäten können sein, wir brauchen ein vollbesetztes Team, eben um diesen persönlichen Ansprechpartner zu gewährleisten. Wir brauchen gute Prozesse um eben alles aus einer Hand auch gewährleisten zu können, damit nichts hakt, damit alle Gewerke gut ineinander greifen. Und wir brauchen natürlich einen optimierten Einkauf und einen optimierten Planungsprozess, damit wir diesen Festpreisgarantie auch halten können. Auf dieser Basis können wir den Sollzustand erfolgreich erreichen. Wenn wir uns an die Schlüsselaktivitäten halten und damit die Erfolgsfaktoren generieren, dann erreichen wir den Sollzustand. Wenn wir aber den Sollzustand gar nicht wissen, und auch nicht wissen, welche Erfolgsfaktoren darauf basieren und Schlüsselaktivitäten wir tun müssen, dann haben wir vielleicht einen Sollzustand. In dem Falle vielleicht zum Beispiel zu sagen, wir brauchen Bewerber. Das ist unser Sollzustand. Wir müssen unser Team um 10 erhöhen. Das ist ein toller Sollzustand, aber wenn wir nicht wissen, durch welche Erfolgsfaktoren wir das erreichen, dann können wir auch keine Schlüsselaktivitäten setzen, und wenn unsere Schlüsselaktivität dann eine Zeitungsanzeige ist in einer Zeitung, die unsere Zielgruppe gar nicht mehr liest, erreichen wir dadurch keinen Erfolgsfaktor und schlussendlich auch keine Bewerber und kein größeres Team. Wie kommen Sie da nun hin? Also Erfolgsfaktoren, die Sie im Markt nach vorne bringen, sowohl bei Bewerbern als auch bei Kunden. Dazu gibt es ein Tool, das wir auch im Workshop des Meisterkurses verwenden, die sogenannte SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse basiert auf ihren Stärken und ihren Schwächen, als auch von außen gesehen, am Markt gesehen, auf ihren Chancen und Risiken. Das heißt, zunächst gucken wir an, welche Stärken können kooperieren mit Chancen. Aus welchen Stärken, die wir haben, ergeben sich Chancen. Haben wir überhaupt so viele Gewerke und so viele Partner an der Hand, dass wir ein, alles aus einer Hand gewährleisten können? Was sind Schwächen? An welchen Schwächen müssen wir arbeiten, um Chancen zu nutzen? Wenn wir nicht alle Gewerke im Haus haben, ist das vielleicht eine Schwäche, an der wir arbeiten können, an der wir uns erweitern können, um eben diese Chance zu nutzen, dass wir dem Kunden bieten, alles aus einer Hand? Haben wir denn vielleicht auch Stärken, die mögliche Risiken minimieren? Wurde überhaupt schon daran gedacht, dass Sie eigentlich ein so gutes Netzwerk haben oder so viele Gewerke im Haus haben, dass Sie alles aus einer Hand anbieten können? Oder andere Dinge? Und die ganz schlimmste Ecke natürlich, Schwächen und Risiken. Damit Schwächen nicht zu Risiken führen oder noch zu mehr Risiken führen. Sie müssen sich bewusst sein, was können Sie nicht, an was können Sie weiterarbeiten und in was sind Sie wirklich, wirklich schlecht. Wir können nicht alle in alles perfekt sein. Funktioniert nicht. Ich bin gut im Marketing und gut im Design, gut in komplexe Dinge einfach zu analysieren und wiederzugeben, in Farbe, Form und Sprache zu visualisieren zu Dolmetschen, aber ich bin vielleicht fürchterlich schlecht darin, Statiken zu berechnen. Meine Schreinermeisterfamilie im Background, oft herzhaft gelacht in meiner Jugend, wenn ich versucht habe, irgendwas zu bauen und alle sagten an Kathrin, das hält auf gar keinen Fall, hat es auch nicht. Große Schwäche von mir. Ich habe große Ziele, aber das kann ich nicht. Das muss man sich bewusst sein. Entweder arbeite ich daran. Und optimiere mich und mache aus einer Schwäche eine Stärke. Oder ich muss damit handeln und muss damit umgehen und muss auch in gewissen Situationen sagen können, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir holen uns einen Fachmann beiseite, weil der kann das besser und damit minimieren wir ein Risiko zu versagen vielleicht auch. Und im Leben kommt natürlich auch immer alles anders als geplant, wie es so ist. Das heißt, man muss die Strategie auch annehmen. Was heißt das? Eine Strategie ist natürlich geplant. Sie bestimmen die Strategie, Sie bestimmen den Sollzustand, Sie bestimmen, wo Sie hinwollen. Es sind Erfolgsfaktoren und Schlüsselaktivitäten und die werden umgesetzt. Das ist ein Plan, an den Sie sich halten. Aber bleiben Sie locker, durchatmen, nehmen Sie sich nicht zu ernst, denn Strategie ist auch immer emergent. Das heißt eine Strategie wird durch andere Einflüsse auch immer bestimmt. Strategie passiert halt. Columbus, Christoph Columbus hat auch nicht geplant, in Amerika anzukommen. Er hat einfach nur geplant, nach Westen zu fahren. Dass da jetzt Amerika liegt und nicht Indien, war nicht geplant. Er hatte die Strategie, nach Westen zu fahren. Und wo er dann ankam, wollte er eigentlich gar nicht hin. Aber gut, war doch auch schön. Das heißt Seien Sie etwas flexibel, haben Sie ein Ziel vor Augen, aber wenn andere Einflüsse hinzutreten und das können wir in der heutigen Zeit besser sagen, Del, als vor ein paar Jahren, Krieg, Inflation, Corona sind alles äußere Einflüsse, die Ihre Strategie beeinflussen können. Das heißt, Strategie ist auch immer etwas, was Sie alle paar Jahre mal wiederholen sollten, rückblickend und auch nach vorne blickend. Müssen wir was ändern? Wie können wir es optimieren? Was sind Stärken? Was sind Schwächen? Haben wir mehr Schwächen hinzubekommen? Haben wir mehr Stärken hinzubekommen? Wie können wir uns besser positionieren? Mit einer Strategie haben Sie natürlich ein Ziel erfolgreich erreicht. Das heißt, ich brauche Mitbewerber, Mitarbeiter, ich habe dafür eine gezielte Strategie, ich habe eine planbare Umsetzung und ich habe eine Bewerberflut. Eine Strategie ist wirtschaftlich nachhaltig. Sie sparen sich sinnlose Anzeigen und investieren Geld in strategische Marketingplanung. Das heißt in Marketingplanung, die langfristig angelegt ist, kein One-Hit-Wonder, sondern langfristig, sodass Sie diese Bewerberflut immer und immer wieder erreichen. Und Sie haben den Kopf frei. Sie haben Planbarkeit. Sie wissen genau, was zu tun ist. Sie müssen sich nicht den Kopf darüber zermatern, wenn wieder jemand ankommt und sagt, wir brauchen drei neue Leute. Und dann stehen Sie da wieder und sagen, ja gut, ich kümmere mich drum, ich versuch's. Nein, Sie sagen dann, ja, alles klar. Rufe ich Frau Dahlhaus an und los geht die Reise. So, und wenn das jetzt super interessant klingt für Sie, dann würde ich mich super freuen, wenn Sie auf meine Webseite gehen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und dann können wir nämlich genau auch an Ihrer Strategie arbeiten. Wie machen wir das? Wir telefonieren ganz kurz, 15 Minuten. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und wir lernen uns kennen. Und wenn wir nach dem Telefonat sagen, jo, wir sind auf einer Wellenlänge und wir können gut miteinander, dann komme ich gerne bei Ihnen vorbei für eine Analyse und ein Erfolgsrezept. Ihr individuelles Erfolgsrezept, in dem wir auch Ihre passende Strategie ausarbeiten. Für das Problem, was Ihnen aktuell im Betrieb vorherrscht. Das können Mitarbeiter sein, das können aber auch Kundenmangel sein. Oder die falschen Kunden. Ja, und das Ganze ist natürlich unverbindlich und kostenfrei. Und erst dann, nach dem persönlichen Präsentationstermin, vereinbaren wir einen Plan, einen individuellen Fahrplan, einen Strategieplan, wie wir Sie nach vorne bringen. Und dann machen wir aus Ihrem Betrieb eine Marke. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Arbeitstag. Bis dahin. Tschüss.